Hallo ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Ich begrüße euch. Es ist mal wieder Zeit für zack Kartoffel, Schnack. Heute mit keinem besonderen Format. Ich wollte euch nur zeigen, dass ich mittlerweile ein paar Dinge wieder herausgefunden habe. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, wie man einen Hintergrund setzt und man sich zum Beispiel in einen Fernseher, wie man hier in der Mitte sieht, eintragen kann. Ja, Ansonsten seht ihr dann auch noch in dem einen Bilderrahmen, ähm, dass dort ein Soundwave-Effekt äh, läuft, den ich dort hineingesetzt habe, in der Blaufarbe, die auch ein Teil unserer Webseite hat. Ja, ähm, Hinter mir ist eigentlich eine Winterlandschaft, nur habe ich hier leider zu wenig Platz, als dass ich den Greenscreen richtig hinstellen könnte und das Licht hier ist gerade auch ziemlich äh, schwach, äh, daher krisselt es so. Ich werde das natürlich für die nächsten Aufnahmen noch richtig machen. Ich dachte nur, heute, äh, da es ein Test ist und ich euch diesen zeigen wollte, ist das nicht ganz so schlimm. Nächstes Mal wird dieser Winterhintergrund jedenfalls besser sein und nicht so verkrisselt. Und auch vollständig, denn auf der einen Seite sieht man ja auch nochmal Bücherregal. Vor allem mit den Büchern. Ja, das liegt daran, dass der Greenscreen eben nicht darüber geschoben werden kann. Und welchen zu weit nach hinten setze, ist er einfach nicht hoch genug, um, naja... Alles abzudecken. Hier unten in der einen Ecke sieht man auch, dass er dort ein wenig gefaltet ist. Das liegt tatsächlich daran, dass dort ähm, bereits äh, der Balkon ist und es ein wenig an den Dingen, die dort vor momentan liegen, hängt. Ja, aber ansonsten denke ich, ist das schon mal ziemlich gut gelungen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, bei Facebook haben wir jetzt immer mehr Dinge online gestellt, nachdem wir wissen, wie das geht. Wir haben uns auch ein wenig mit Instagram beschäftigt, das oder Instagram, wie einige sagen, beschäftigt. Ähm, da sind wir noch nicht ganz so weit gekommen. Ja, Die Rezepte werden demnächst auch online gesetzt werden und dann auch in den Rezeptvideos äh, von uns verlinkt, damit ihr euch die Rezepte mitsamt der Bilder auch nochmal anschauen könnt über einen Link. Ja, so viel erst einmal dazu. Ansonsten, was gibt es Neues? Heute ist der zweite erste und das ist tatsächlich das erste Video, das ich ähm, gerade hier heute mache. In diesem Jahr. Und äh, ja. Ich nehme übrigens auch nicht die gute Kamera dafür, sondern meine alte Webcam, die ich mal für ein Uploaden Ei erworben habe. Aber ich glaube, die tut es auch ganz gut, wenn genug Licht da wäre. Was leider nicht der Fall ist. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Ich werde auch nächstes Mal wieder auf der anderen Seite des Zimmers aufnehmen, wo der runde Tisch ist. Ging nur heute leider nicht. Da der von Essen von gestern und heute noch ziemlich vollgestellt ist und äh, die Spülmaschine erst fertig wird, wenn ähm, naja, ich eigentlich schon im Bett bin heute. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir haben heute eine sehr lange Aufnahme äh, des anderen Podcasts Der Herr der Ringe pro Minute gemacht. Ähm, ja, das war, glaube ich, Nummer 156. Äh, die Aufnahme Nummer 156 war das, glaube ich, heute. Und äh, ja, wir sind schon ziemlich stolz, dass wir dort so weit gekommen sind. Und dort machen wir auch alle... Ähm, 25 Folgen ein extra Special. Nur dafür. Gut, was gibt es noch zu berichten? Silvester haben wir gut überstanden. Ich bin sehr froh darüber und auch äußerst ja, glücklich, dass ähm, das Silvester-Video mit dem Gedicht so oft angeklickt wurde. Auch, dass unser äh, Weihnachtsvideo mit dem Weihnachtsgedicht sehr oft angeklickt wurde. Fand ich sehr schön. Und ja, es wäre schön, wenn die anderen Sachen auch so oft angeklickt worden wären. Aber man kann es ja schließlich nicht alles haben. Ja, was gibt es noch zu sagen? Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und auf die Glocke klickt, damit ihr keins unserer Videos verpasst. Wenn ihr sie verpassen wollt, könnt ihr es natürlich trotzdem tun, trotz Glocke. Denn sie zwingt euch ja nicht dazu, es anzuschauen. Und ein Abo zwingt euch ebenfalls nicht dazu, den Kanal anzuschauen. Also von daher. Ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch hier bei YouTube einen netten Daumen hoch geben. Würde uns sehr freuen. Einen Kommentar würde uns ebenfalls sehr freuen. Ja, und bei Facebook dürft ihr uns gerne an andere verteilen, das dürft ihr natürlich auch mit unseren anderen Links und Videos machen, die weiter verteilen, falls ihr jemanden kennt, den das interessieren könnte. Da haben wir absolut nichts dagegen. Jedes unserer Videos darf natürlich auch ähm, genommen und äh, weiterverbreitet werden. Das ist so gedacht. Steht auch in den Lizenzvereinbarungen drin. Ihr müsst nur angeben, dass es eben von uns kommt. Aber das ist ja normal. Ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr unseren äh, Podcast oder unsere so Podcast-Kanäle abonniert. Je nachdem, was ihr gerade habt. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder was auch immer gerade anliegt. Das wäre sehr, sehr toll. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Eigentlich in diesem Sinne, äh, jetzt gerade nichts mehr von unserer Seite. Nein, von uns gibt es nichts mehr zu sagen. Mein Zettel ist auch leer. Nichts mehr drauf, was noch anliegt. So, dann bleibt mir nur euch zu sagen, wir wünschen euch eine schöne Zeit. Passt euch auf, auf, äh, auf euch auf. Und äh, wir sprechen uns demnächst mal wieder mit äh, einem neuen Video. In diesem Sinne, bis bald. Möge die Kartoffel wachsen und tschüss.